Willkommen zurück zu Lego Indiana Jones 2. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben das Level noch in der letzten Folge gemacht. Und nun, wie geht's weiter? Also, wir können uns dieses Autoboot kaufen. Das machen wir auch mal. Und wir sind unter äh, Attacke. Wir werden attackiert. <lacht> unter Attacke. Das laber ich. Naja, egal. Für werden wir attackiert. Und soweit ich weiß, kriegt man ja immer, wenn man so, so eine Massenhorde von Gegnern besiegt, den Charakter selber freizuschalten zum kaufen und darauf habe ich gerade lust deshalb komm mal her du Zack. komm schlag ihn eine rein genau da ist er auch schon na wen besiegen dann können wir wen kaufen den soldaten für 15.000 nice okay vielleicht brauchen wir ihn ja für irgendwas weil hier muss ich eigentlich durch aber da komme ich nicht durch äh, müssen wir mal schauen vielleicht hat sich hier was getan Ah, hier geht's weiter. Aber dafür brauchen wir erstmal. Bei solchen silbernen Steinen dann braucht man immer so eine, kann so eine Bazooka oder so eine krasse Waffe halt. Gehen die alles okay? <lacht> äh, und die haben wir nun mal nicht, aber vielleicht sollen wir auch das Auto hier kaufen, weil das war ja vorher nicht da. Und yes. Oh nein, oh nein, nein, nicht schon wieder, eine Verfolgungsjagd, und äh, ja, wahre Abenteuer ist natürlich immer noch der Mittelpunkt, zack. Deshalb müssen wir versuchen, den wahren Abenteuer mal wieder in diesem Level zu erreichen, und es sieht so aus, als wäre es wieder eine sehr lange Aufgabe, obwohl ich glaube aber, na ich weiß nicht, ich glaube es ist immer noch genauso gleich lang, oder? Ich würde gerade sagen, vielleicht ist es nicht so gleich lang wie vorher, aber irgendwie wirkt das gerade schon so auf mich. Und was mache ich hier eigentlich? Ich fahr hier hin und her, so verwirrt. Aber ja. Das gehört nun mal auch dazu. Und ja, äh, ich habe jetzt eigentlich nicht äh, geplant, wieder so viel schneiden zu müssen. Weil ich vermute mal, ich werde jetzt gleich wieder anfangen zu schneiden, weil es gibt hier so viel Money, dass ich sammeln muss. Und äh, okay. Ach, oh, guck dich jetzt das jetzt mal an. Da. Hier. Wow. Guckt euch mal, halt, wie viel Geld hier ist. Naja, also... Ist nicht Insgesamt nicht so viel, aber... Es hilft definitiv mit. Und das ist wichtig. Aber ich habe jetzt echt keine Lust, noch so ein Level zu machen. Ich meine, das hier wirkt viel cooler als das letzte. Weil das ist so mehr Open World und da... Uh, es, es wirkt auf jeden Fall viel cooler als die anderen, aber... Da. Weiß nicht. Äh, da können wir wohl nicht rüber äh, was <lacht> was okay so lass mich mal hier rein geht das nicht nein anscheinend nicht ich bin zack okay nicht mehr Aber was passiert hier kann ich da nicht rein irgendwie kann ich das nur kaputt schlagen oder wie ja hm. blöd ich ja noch an das andere dran? Oder habe ich jetzt irgendwie verkackt? Nee, das ist hier gespawnt. Okay. Okay, wir haben es wieder. Wir müssen es nur irgendwie schaffen, sonst da hochboosten zu lassen. Nur wird das nicht ganz einfach. Und was, oh, ich, ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. Aber es wisst ihr ja. Steuerung ist seltsam. Ach, kacke. Ich komm schon jetzt da hoch. Und boost! Turbo Boost. Oh, was passiert hier? Ich sollte nur ein Turbo Boost machen. Ja, ja, ja, ja, genau, genau. <lacht> genau, so. Und dann, ja, ja, genau, hier auf, Za auf dem Zaun hoch und dann, yes. Epic. Okay, wir haben schon fast zwei Balken. Super. Super duper. Wenn ich das mal. Ui, oh. Aber ich habe das Gefühl, hier sind die viel größer mit dem Geld, kann das sein? Schaut mal, wie viele blaue hier überall sind. Wir haben, das, ist das meiste Geld, was wir jetzt gesehen haben, waren blaue. Also, das, das freut mich natürlich schon. Gut, wir haben zwei Balken von... Ich vermute mal zehn. Ich vergesse das immer. Wie viele es eigentlich sind, aber ich glaube es sind zehn. Komm, gib mir das Geld, okay. Und das Turbo Boost. Tschung. <lacht> also generell mag ich diese Level, ne? Aber die 100 also das heißt jetzt hier wache Abenteurer zu bekommen, das ist schon nervig. Und das macht dann auch keinen Spaß mehr so, weil hier übertreiben sie es immer. Ja, jeden einzelnen Grasbüschel kaputt machen, dann hast du eine äh, Chance, ja wahre Abenteurer zu bekommen. Wow. Was ist, wenn ich keine Lust habe darauf Ja, dann können wir auch noch Abenteurer, ne? Super, habe ich recht. Ja. So, wir gehen mal in das hier, weil das hier wirkt auf mich, ja, zum Teil schneller, zum Teil aber auch... Ähm... Wie bitte? Das geht im Wasser kaputt. Und wirkt auf mich doch äh, eher schlechter. Ah, schaut euch mal hier an. Jetzt. Ja, genau, das hat mir, hat mir jemand gesagt. Man kann nämlich, wenn man sich in solche Dinge reinsetzt, wenn sobald der andere Spieler drin ist, dann kann man nämlich auch schießen. Ich dachte, das konnte man. man kann hier nicht schießen, so richtig lamerweise. Aber nee, tatsächlich geht das, wie man gerade sehen kann. Das finde ich echt cool. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh, warum geht das im kaputt? Das ist genauso wie als könnte man in einem Videospiel nicht schwimmen. Ja. Ähm, macht natürlich Sinn, ne? Wenn so ein Held nicht schwimmen kann. Ja. Ui, das war aber jetzt ziemlich viel. Okay, also hier wird es etwas entspannter, glaube ich. Oh ja, das wird etwas entspannter hier. Immer noch kein... Äh... Ja. Kein Kinderspiel, aber jetzt auch nichts weltbewegendes, so wie das andere Level. Ihr wisst alle, was ich meine. Vor, ich glaube, zwei Folgen war das erst. Da wir dieses eine crazy Level. Wir warten kurz, bis äh, Matt hier drin ist. Und jetzt können wir schießen. Pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew. Äh, wir unser Ziel ist ja auch noch, die ganzen Wegen, Wagen äh, kaputt äh, zu rammen. und kaputt zu machen. und Uns die putti allgemein. Und wir haben jetzt schon fast das Geld. Loll, dann äh, freuen wir natürlich. Na <lacht> komm! Die Already. Okay, den haben wir. <lacht> Alright. Komm, bam, bam, bam, bam, bam. Machen das eigentlich Schaden, wenn ich die so abschieße? Ich hoffe. Also, ich vermute jetzt auch mal, dass es das tut. Äh, hallo? Hallo? <lacht> Was? Okay. So. Immer noch ein wenig Money, irgendwo noch... Oh, hier ist noch ein wenig was, aber nicht so viel. Doch, hier. Doch, hier ist was. Okay, super. Uns fehlt aber noch ganz viel. So, dreieinhalb Balken fehlen uns noch. Die hätte ich jetzt auch noch gerne. Okay. Zum, zum, zumindest äh, klappt mal das äh, Sprungpower ab. Das klappt ja manchmal nicht. Jetzt klappt's. Nein, spring doch! Okay, da ist da eine blaue schon mal weg Plus das extra Geld, was wir gerade gefunden haben Ja Aber ich will allgemein diese ähm, Rennstrecken Ungerne cutten, weil ich will euch ja die ganze Rennstrecke mal zeigen Wie die insgesamt halt aussieht Und, äh, nein bitte nicht sterben Okay, ist kaputt gegangen, naja, egal Äh, brauchen wir eh nicht Wir kriegen wahrscheinlich irgendwann nochmal eins, oder? Verdammt ich muss jetzt ehrlich noch schneiden. Ich hab... Okay, von... warum kriege ich ja von. den kein Geld? Was? B -b -b was? Was ist da gerade passiert? So das Spiel hatte einen Lag, aber es ist Singleplayer. Hä? <lacht> so, why? Na <lacht> komm, mach. Oh, da will ich drauf. Hier ist noch eins. Nice, so, haut ab hier. Pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew, pew. Und ich glaube, es macht Damage, oder? Ja, es macht langsam Damage, oder? Also, es wirkt jetzt auf mich so, als würde es langsam Damage machen. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. So, ich glaube, das war's mit den ganzen Blauen. Jetzt müssen wir selber suchen. Nicht ganz so geil. Nein, nein, nein bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, nicht kaputt gehen. Bitte nicht. Waren wir hier schon? Ja, oder? Doch, doch, hier waren wir. Ja, ja, hier waren wir, hier waren wir. Ja, was passiert? Hallo? <lacht> So, ähm, Kann man hier hinten lang? Ja, hier kann man lang. Gibt's hier hinten vielleicht noch Geld? Außer die Sachen, die man halt kaputt machen kann. Hm, ach ja, ja, hier waren wir, ja, ja. Aber hier rechts. Das nehme ich doch gerne mal mit. Gut, zweieinhalb äh, Punkte brauchen wir noch. Ich schon, das kriegen wir noch hin. Wir erkunden uns mal hier auf der Map. Okay, das hat geklappt, super. Okay, jetzt ist hier leider auch schon die Map komplett erkundet worden. Das heißt, wir werden dann uns wohl drauf verlassen müssen, dass die einzelnen Gegenstände uns genug Money geben, geben habe ich recht? Ah, ich denke so. Piu piu piu piu. Lass mich in Ruhe, was willst du? Zack, gibt mir euer ganzes Geld hier. Yeah, Money, Money. kommt schon, nicht mehr viel. Zweieinhalb bei. Ja, nicht mal mehr ein halber. Komm schon. Hier, das könnte reichen, oder? Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall kurz davor. So, ich werde auch gleich noch die normale Quest weitermachen. Keine Sorge, Leute, ich mache das selber noch normal zu Ende. Ich will nur erstmal genug Geld sammeln. Come on. Was willst du Tchiu. explosion und da schon tot so, jetzt mit hyperspeed hier weg ähm, hier weg Tchiu. und jetzt sind wir irgendwie wieder stuck also ey, ganz ehrlich ich weiß nicht was die hier mit der steuerung mit den autos sich gedacht haben so Dachten die ernsthaft, die Steuerung von den Autos ist, Autos ist ganz gut? So Sollen sie es ernsthaft so gedacht? Ja, also das Autofahren, das ist ja schon ganz spaßig. Das funktioniert auch ganz gut. So lassen wir das mal. Keine Änderungen lassen das so. Äh, sollten die vielleicht noch mal überdenken? Ach, Kacke. Nein, nein, nein, der Blau, der Blau, der Blau, der Blau ist am wichtigsten. Ohne den bin ich am Arsch. Und du kannst bitte weggehen. So, wir dürfen aber auch nicht äh, so oft sterben weil dann verlieren wir natürlich auch Geld ich vermute mal wir brauchen am Ende nur 250 oder so wieder hey hey hey hier ist ein blauer hier ist ein blauer wie konnte ich den übersehen? seht ihr hier ist ein blauer yes hab ihn okay ich glaube jetzt noch zwei Punkte oder? ich glaube bin mir nicht sicher aber ich glaube jetzt noch zwei Punkte na komm jetzt gibt mir doch endlich das Geld ich erstab gestorben ist. Aber da habe ich jetzt kein Geld verloren, oder? Dass ich da jetzt runtergefallen bin und gestorben bin, oder? Ich hoffe mal nicht. Das ja, ist echt lächerlich. Ey! Hey, hey, hey, hey, was willst du? Ja? Bam, Komm her, zack. Ah ja, das Geld. Das macht natürlich immer wieder Spaß, die ganze Gegend anzufahren. Und jeden einzelnen Cent Krümel aus Pflanzen rauszufischen. Und manchmal kriege ich trotzdem einfach nichts. Super. Super duper. Ja, naja. Komm gib mir das Geld. Brauchen nur noch zwei Punkte. Komm, hau ab. Hey! Was soll denn das? blöd ne? Ja, komm rein da. Hallo. Geht doch. Da ja, komm, stirb! Ey, ey, ey, ey! Stirb, stirb, stirb, stirb! Stirb! Bam! Da haben wir ihn. So, das sind nicht schon mal die nächsten. Okay, ich schwimme mal im Fluss entlang. Weil hier gibt es ja doch auch noch ein paar Sachen. Zum Beispiel hier diese Enten. Oder... Äh, das, sind das Enten, das sind Gänse, glaube ich, oder? So eine Gans. Ja, komm her. Warte, kann ich nicht... Kann ich nicht draufstehen? Sieht so aus, als könnte ich da drauf stehen, aber irgendwie lässt er mich nicht. Doch, doch, doch, das geht. Aber ich kann, die, kann ich die echt nicht kaputt machen. Nö. Die sind nur zur so Deko. Okay, dann müssen wir den ganzen Fluss entlang und ein wenig äh, Geld äh, hier wegkratzen. Alles, was wir hier so kriegen können. Ach, hey. Was eigentlich mit diesem einsamen, verlassenen Boot hier? Gibt es hier vielleicht irgendwas Besonderes? Ich kann es doch nicht mal kaputt machen, ne? Dann ernst. Doch, doch, doch, warte, doch gar nicht. Ich kann es hier hinschieben. Hallo, warte, was? Nein! Boots! Nein! <lacht> Wo ist es hin Ich brauche doch Geld von dir. Nein! Hier runter. Äh, ich traue mich aber nicht darunter zu springen. Ich glaube, da sterbe ich. Das ist mir lieber. Was ist eigentlich mit diesem Fluss hier? Gibt es hier irgendwas? Vielleicht hinter dem Wasserfall oder so? Doch, warte mal. Hinter dem Wasserfall ist was. Das sind zwei blaue, glaube ich. Oh, nein, hier ist noch richtig viel. Yo! Wie viele waren das jetzt? Ich glaube, das waren vier blaue und Alina, kann das sein? Yo, cooles Versteck. Cooles Versteck. Ähm, uns fehlen leider noch eineinhalb, glaube ich. Oder fast eineinhalb. Das heißt, ich werde dann wohl noch mal ganz viel kaputt machen müssen und äh, ja, das Geld glitzt mal wieder in den Boden, man kennt's. Okay, in manchen Stellen kann man aber rüberfahren. Das ist zumindest gut zu wissen. So, den kill ich jetzt erstmal. Den Typen hier. Der nervt mich jetzt gerade ein wenig. Ja. Nein. Mein Geld. Oh, hört doch auf. Ey. Der überfährt mich einfach. Wenn dir das nicht mal gebracht? wo hast du denn deinen Führerschein her? Komm her! Bam! Bam! So, einer ist weg! Du kommst auch noch mehr! Na ja, komm! Bam! Bam! Ist er down? Komm, ab in den Fluss mit dir! Ab in den Fluss mit dir! Tschüss! <lacht> Was er lebt noch? Hallo, du warst im Wasser? Ja, aber ich sterbe! <lacht> Lächerlich! Komm her, jetzt verreck! Ey, das, das ist doch jetzt nicht alle eins, oder? Dann verreck später. Ich hab keine Zeit mit dir zu dealen, mein Freund. Wow, war das schnell. Yo, yo, pass auf! <lacht> aber mal ganz ehrlich was soll ich denn jetzt machen es gibt es ist ja auch ganz knapp bemessen kann das sein so weil ich finde jetzt echt nichts mehr oder vielleicht gibt es irgendwo noch so einen und noch so zwei Liederne, drei Liederne. ich finde es einfach nur nicht wäre jetzt fies, aber wenn ich es jetzt finden würde, wäre super. Hier zum Beispiel, hinten war ich noch nicht, oder? War ich hier schon? Kann man mich nicht dran erinnern, hier ganz an der Ecke zu sein. Ah doch, warte, hier ist doch hier Wasser. sterbe ich ja. Sagt mir nicht, man kann da unten ins Wasserfall, in den Wasserfall rein. Nee, kann man bestimmt nicht, oder? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da rein kann. <lacht> Piu piu piu piu piu piu piu komm komm komm komm komm mach kaputt mach kaputt kaputt kaputt piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu los ich treffe ihn doch oder nicht treffe ich ihn nicht los 200 kaputt ja yeah. einer weniger ich find schade dass die Gegner kein Geld droppen so was was bringt das dann die zu töten du verlierst doch selber nur Leben ja gut die droppen manchmal Herzen ja aber wenn du dich selber treffen lässt was hast du dann davon ich verstehe es nicht. Warum können die nicht Geld droppen? Ich brauche Geld jetzt. Das ist wichtig. Aber nein, niemand will mir Geld geben. Na, komm her, komm her. Ist langweilig. mache ich mach jetzt erstmal kaputt. Weil ich finde kein Geld mehr. Ich habe jetzt wirklich alles kaputt gemacht. Ich hoffe, ich, ich werde das wahrscheinlich rausschneiden. Soll ich mal auch noch mal kaputt? Bisschen nämlich mich gerade convenient hier in meiner Nähe. Zack. So. Warum haben wir die letzten auch noch mal kaputt? Warum nicht? Was soll ich denn sonst machen? Ich habe alles untersucht. Ne, warte, da hinterm Wasserfall war ich noch nicht. Warte, bevor ich den jetzt umbringe. Hier hinterm Wasserfall war ich noch nicht. Oh mein Gott, bitte sagt mir, da ist es noch. Geld? Das könnte mich antun. Hier ist nichts. Ich will mir hin und her herum, aber es gibt nichts. Und hier bei den Gänsen gibt es auch nichts. Nee. Angreifen kann es auch nicht. Ja, ist mal wieder ein Assi-Level mit einem. Äh, ja. So, machen wir erstmal den letzten kaputt, vielleicht kommen wir ja auch noch gleich in eine Area <lacht> Zum Ende des Levels kommen wir noch in so eine Area rein So Matt, komm mal rein, ich muss schießen können Oh, lange. Mehr Bam, bam, bam geh kaputt Los, die kaputt Na los, yes. so da öffnet sich auch schon die nächste Aufgabe, aber warte, diese Wasser? Warum seid ihr im Wasser? Das ja, das sind sie. Äh, warum sind sie im Wasser und kann ich sie abschießen? Ja, kann ich. Dann schießt ich einfach von hier ab. Ohne ins Wasser zu fliegen. Bitte, bitte, bitte. Danke. Hey, hey. Äh, äh, lass mich in Ja, du kannst auch mal kurz sterben, wenn das okay ist. Du, Stirb mal kurz. Ja, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, ich bin fast tot, aber ich kann noch von dir ausschießen, oder? Okay, raus da, raus da, raus. Das Ding geht jetzt kaputt. Nehmen wir das hier. Na ja, komm Matt. Matt, schnell. Verdammt, können die normalen Gegner mal abhauen? Die behindern mich gerade total. Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. Ey, ey, ey. Nein! Die seid doch alle bekloppt hier. Was soll denn das? Ach komm, hau ab, ey, du Langweiler. Ich muss nur den einen Typen da killen. Mehr will ich doch nicht. Das ist nervig. Wer denkt sich diese Aufgaben eigentlich aus, ja? Wer? Wer denkt sich diese Aufgaben hier aus, Mann? Matt. Kann ich das Boot hier im Wasser nehmen? Ja, ja. Ja, ja, kann ich. Okay, super. Super. Aber es geht trotzdem sofort kaputt. Ach, und jetzt bist du aber mal auf Land, ne? Indy? Was geht bei diesem Spiel los? Was geht hier ab? Kommt her! So, ich, ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Deshalb... Äh, weil... Ich, ich habe definitiv alles eingesammelt. Aber... Es gibt nichts mehr. Es gibt wirklich nichts mehr. Ich finde nichts mehr. Und das stört mich gerade richtig, weil ich bin fast fertig hier mit der Aufgabe, ja? Aber nein! Ich... Nö. Das Spiel sagt mir so, nö, nee, darfst du nicht beenden, ich gebe dir jetzt keine blauen und Leder mehr. Du hast jetzt verkackt. Weil wir dir zu wenig Geld geben. Ah ja, genau. Gut gemacht, Spiel. Einfach einem zu wenig Geld geben. Super. Ganz ehrlich, was soll denn der Müll? Hier, hier hätten zum Beispiel, hier hätten die doch voll gut irgendwie Geld verstecken können. So vielleicht so drei Liedern ne, am besten für mich. Ey, ich ich finde das gerade echt so beschissen. Ich krieg das Geld nicht mehr zusammen. Dabei, ihr seht, ich bin so nah dran. Wir würden nur noch ein, zwei blau, blaue Stad-Dinger verstecken. Ja. keine Ahnung wie die heißen aber noch mal zwei blaue Steine oder ein paar Lieder oder so Ey, dann dann wäre das glaube ich gut aber ich glaube ich brauche 250.000 und äh, nein keine Chance dass ich die irgendwie noch bekomme also das geht nicht wo soll ich hier noch so viel Geld finden das ist echt nicht möglich nee das geht nicht ich kann ja mal versuchen, hier runter zu schwimmen. Ja. Hui, soll ich mal runter springen? Da ja, komm, runter hier. Ja. Also, kann, kann noch äh, wechseln? Nee, von ja ist noch... Dann lass doch mal beide hier hin. Dann schwimme ich mit dem einen runter und bleibt mit dem anderen nach oben. Oder das passiert. Das kann natürlich auch passieren, dass ich mein ganzes Geld einfach so verliere. Ja, äh, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Komm. Gibt es hier irgendwas? Also, man kann hier schwimmen. Das war's auch wieder. Lass uns mal schreiben. Ja. <lacht> nee, also das ist echt lächerlich, diese Aufgabe. Noch lächerlicher... Ja, okay. Ich würde nicht sagen, noch lächerlicher ist, glaube ist glaub ich, auf dem gleichen Level. Ist einfach ein... Kacklevel, weil ich dann später in der zukünftigen Folge wieder neu machen darf. Nur, weil man nicht genug Geld bekommt. So, Warum? Die hätten diese level gut und spaßig machen können Nö. du musst jeden einzelnen pixel abgrasen und wenn du einmal stirbst und das geld nicht wieder bekommst weil es dann sofort die spawn dann hast du verloren Genauso habe ich mich auch beim letzten level gefühlt nur habe ich das nur beim im vergleich zum letzten level da habe ich zwar zehn jahre gebraucht irgendwie eine stunde oder so damit ich das geld zusammen habe aber ich hatte das geld zusammen im ersten mal ja hier allerdings Geht das nicht? Ich habe alles untersucht, die Area ist zu klein. Hier gibt es nichts mehr. By the way, sieht die Area ziemlich ähnlich aus wie die andere. Und Es ist einfach lame. Einfach so lame. Super, jetzt darf ich das nochmal irgendwann neu machen. Ey, das finde ich echt beschissen. Warum macht man sowas? So, aber dann darf ich mir irgendwann in der zukünftigen Folge mal so ein Tutorial anschauen, wie man in diesem Level die 100% bekommt. Weil ich habe alles abgegrast und ich werde, wenn ich es nochmal erschaffe, das Level werde ich ja nicht irgendwie besser bekommen. Besser als jetzt kann ich es ja nicht hinbekommen. Das wäre nicht möglich. Ne, das wäre definitiv nicht möglich. Wo ist denn der letzte? Ich sehe den Fall nicht. Da oben. Der ist. Ist das da im Wasser? Ja, weil dann brauche ich doch irgendein Auto, was schießen kann. Hier. Das kann schießen. Gib mal her, ja. Matt, komm mal bitte mit drauf. Dankeschön. So. Ich den anderen einfach. Schieß einfach nur ab. Na, schieß einfach nur ab. Einfach nur schießen. Einfach nur schießen. Irgendwann. Warum treffe ich nicht? Äh. Hallo? Ist das Duck? Hä? Der sogar die ganz kaputt bekommen. Ist das Duck? Warte, vielleicht brauche ich diese blauen Dinger da. Was ist denn das? Oh, Multischuss. Drrr, drrr. Komm her, komm her, komm her. Stirb. Ah, ich muss ihn ran. Ich glaube, ich glaube, ich habe ihn irgendwie verglitscht, aber ich habe ihn. Oh yeah, dance. Was ein beschissenes Level. Ich könnte mich jetzt zehn Stunden lang weiter über dieses Level aufregen, aber ich lasse es jetzt. Wir wollen ja hier Spaß haben insgesamt, ne? Ja, aber ihr wisst auf jeden Fall, wir werden das Level dann nochmal machen müssen. So, ähm. Ja, ich glaube das Level war sogar so lange und so blöde, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben. Ein neues level ist da werden wir uns in welcher kunden und dann war es das super oder vielleicht fühlt ihr dann meinen schmerz mit wahrscheinlich nicht ja. ich glaube nur leute die das spiel auch okay, die das spiel auch so 100 prozent spielen kennen meinen leid den ich gerade habe so ähm, wo sind wir ja eigentlich ich kenne diesen ort nicht Uh, hi, was bist du denn? Zivilisten-Jeep? Oh, uh, wie cool. <lacht> oh! Oh, ich glaube, ich kenne tatsächlich diesen Ort im Film, oder? Der sieht mir bekannt aus. Mhm, Der sieht mir sehr bekannt aus. Äh, kannst du bitte kaputt gehen? Ja, okay. Gut, äh... Uh. Ah, hier ist nämlich der Ort für die ganzen Bonusräume. Ich habe auch einen übersehen, Das wurde mir auch noch erzählt. Ähm, beim letzten Kapitel, wo die sind. Kann man hier rein schon? Ne, da kann man, glaube ich, dann erst später rein. Ich weiß noch gar nicht, was das überhaupt bringt, wenn man da dann äh, alle Truhen hat und dann da reingeht. Ich vermute mal irgendwie ein Secret Character, aber wissen tue ich es nicht, Leute. Also nehmt das jetzt nicht so auf mit, ah, da gibt es den klar, gut zu wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, kann man hier rein. Hä? Hier sind noch Treppen. Kann ich da nicht rein? Okay. Vielleicht war ich aber was falsch, das war wieder ein Bonuslevel. Ich weiß echt nicht, wie lange die Folge jetzt ist. Ich nehme jetzt schon mehr als eine halbe Stunde auf. Ich hoffe die Folge ist nicht zu lang. Deshalb werde ich jetzt gleich aufhören. Ich, glaube, ich erkundige mich erstmal noch ein wenig. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas interessantes. Nein, ich finde hier nur eine unsichtbare Mauer und hier gibt es nichts. Ähm um, ja, super. That's so great. Yahoo. Okay. Äh uh, Ist das nicht sogar Soll das nicht sogar die Area symbolisieren auf der wir gerade waren im Level? Weil das wirkt auf mich wie das wie der gleiche Ort. Seile können nur mit einem Schwert durchgeschnitten werden. Ach, oh, super. Sehe ich aus, als hätte ich ein Schwert? Nein. Nein, tue ich nicht. Ja, ich hab's verstanden. Nur mit einem Schwert, danke. Und ich weiß nicht warum, aber ich mach gerade irgendwie wieder alles kaputt, als wäre ich in einem Level. Äh, macht natürlich Sinn, ne? <lacht> macht natürlich Sinn. Okay. Was gibt's hier? So einen unnötigen Baum. Ja, Wasserfall? Ach so vom, vom Wasserfall kommen wir was unter. Okay, blaues Motorrad. Das können wir uns mal einfach mal geben. Warum nicht? Am Ende haben wir eh alles gekauft. Ich glaube, es gibt doch am Ende Dinge, die irgendwie eine Million äh, Stats oder so kosten. Also eine halbe Million oder so. <lacht> da wird das natürlich ein Spaß. Äh, erstmal online zu gucken, ja also hier an diesem Level kannst du am besten äh, Geld farmen, da kriegst du eine Million pro 15 Minuten oder ich bin, oh cool, so. <lacht> Ja, keine Ahnung, äh, was mache ich hier? Das verstehe ich jetzt nicht, kann Matt da irgendwas machen? Matt, kannst du hier bauen? Nein, nein, natürlich nicht. Warum genau? Ja, auf der Geld zu sammeln macht nicht allzu viel Sinn. Weil auf der Uhr kriegt man allgemein halt nicht so viel. Ja, hey, aber ich verstehe diese Area hier nicht. Wo bin ich hier? Ich bin voll deorientiert hier. Ich bin auf einmal hier hingeschmissen worden und das war's. Äh, okay? Okay, okay, I guess. Aber wo muss ich denn lang? Vorhin stand da doch irgendwie nach unten rechts oder so. Da oben links ist noch was, aber ist jetzt auch nicht un in in in in in in in Nicht interessant, ja. Hier kann man irgendeine Quest machen mit einem... Ach hier ja, mit dem Ding kann man dann fahren. Mit dem Fluss. Das ist doch cool. Aber wohin führt denn dieser Fluss überhaupt? Bestimmt zum nächsten Level! Da unten? Ist es da unten? Ich folge auf jeden Fall erstmal den Fluss, weil ich glaube, der bringt mich jetzt zum Level, oder? Oder? Dann... Ja, das ist gut für die nächste Folge. Dann machen wir nämlich eine Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, höre ich hier auf und mache in der nächsten Folge weiter. Die Folge ist jetzt einfach 40 Minuten für mich. Ich muss das runterschneiden auf irgendwie 22 oder so. Ihr werdet ja selber wissen, wie lange es ist. Wenn es euch trotzdem irgendwie gefallen hat und ihr relaten könnt, dann lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Einen Daumen nach oben wäre ein Däumchen wär ein Träumchen. Ja, ähm, Matt geht jetzt erstmal ähm, zum Schwimmtrainer, der anscheinend kann er nicht schwimmen. Und ähm, Indie wird ihn währenddessen zuschauen. Und äh, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.